Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich möchte mich nochmal herzlich bei euch bedanken für die vielen gute Besserungswünsche. Und es hat auch funktioniert, denn ich kann wieder laufen. Ich bin wieder soweit fit und schmerzfrei. Ich kann zwar noch nicht so lange wandern, zwei Stunden spazieren gehen geht aber wunderbar mit Rucksack. Also es wird wieder, die Horrorzeit ist vergessen und liegt jetzt hinter mir. War ein schlimmes Erlebnis, aber mit dem Atze, grüße dich, hat das ganz gut geklappt alles. Ja. Das war soweit. Bei mir geht es dann natürlich auch weiter auf dem Kanal. Noch ein Video, das also vor dem Unfall entstanden ist, mit einer Übernachtung, einem neuen Zelt und so weiter. Und ein Loadout wird es auch noch geben. Sehr interessant. Bleibt mal dran. Da zeige ich, wie man ähm, den Rucksack schön aufgeräumt einpacken kann. Was heißt, bleibt dran? Auf meinem Kanal meine ich natürlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier draußen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine gesunde Zeit hier. Bei euch in der Natur macht's es gut. Danke fürs Einschalten. Servus. Ciao.